Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Heute anlässlich eines Kommentars unter der Aktienanalyse von dem 3D-Druckunternehmen Nano Dimension. Dort wurde nämlich die Frage gestellt, ob man derzeit bei Nano Dimension einsteigen sollte. Eine berechtigte Frage, wenn man mal betrachtet, dass der Aktienkurs sich im Vergleich zu den Monaten Oktober, November 2021 nahezu halbiert hat und die Marktkapitalisierung auf weniger als eine Milliarde US-Dollar absank. Die nächste Ergebnisveröffentlichung erfolgt am 18.3. Allerdings ist seit meinem letzten Video schon ein wenig Zeit vergangen und ich möchte kurz auf die Zahlen des dritten Quartals 2021 eingehen sowie auf die ungeprüften vorläufig konsolidierten Zahlen bezüglich äh, dem Umsatz und der Bilanz im vierten Quartal 2021. Darüber hinaus werde ich auch auf die allgemeinen News wie der neuerlich verkündigten Zusammenarbeit mit TTM Technologies eingehen. Wir haben also kaum Zeit zu verlieren und starten direkt mit den Zahlen des dritten Quartals 2021. Ja, zum dritten Quartal 2021 betrug der Umsatz von Nano Dimension auf neun Monate Basis 2,962 Millionen US-Dollar, damit konnte Nano Dimension seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal auf neun Monate Basis circa verdoppeln und das Verhältnis von Umsatz und Umsatzkosten betrug im neun Monate Zeitraum 2,14 und verbesserte sich somit gegenüber dem Vorjahresquartal wo auf neun Monate Basis der Umsatz nur das 1,604-fache der Umsatzkosten betrug. Mit einem Quartalsumsatz von 1,34 Millionen US-Dollar verdreifachte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr und die Umsatzkosten entwickelten sich dabei unterproportional und verdoppelten sich lediglich auf einen Wert in Höhe von 696.000 US-Dollar. Das Nettoergebnis für das dritte Quartal 2021 belief sich nach wie vor auf einen negativen Betrag in Höhe von 18,237 Millionen US-Dollar, was einem Verlust pro Aktie in Höhe von 0,07 US-Dollar entspricht. Demnach erhöhte sich der Verlust pro Aktie gegenüber dem vorherigen Quartal um 0,02 US-Dollar pro Aktie. Und gegenüber dem Vorjahresquartal ergab sich allerdings eine Abnahme des Nettoverlustes. Im dritten Quartal 2020 betrug dieser noch 20,716 Millionen US-Dollar. Betrachtet man die Bilanzentwicklung zum Ende des dritten Quartals 2021, so lässt sich konstatieren, dass Nano de Menschen ihr Gesamtvermögen von einem Ausgangswert Ende 2020 in Höhe von 689,256 Millionen US-Dollar auf 1,524 Milliarden US-Dollar erhöhen und somit mehr als verdoppeln konnte. Insbesondere bei der Liquidität kam es zu einem erheblichen Anstieg. Cash und Cash-Äquivalente stiegen im gleichen Zeitraum von einem Wert in Höhe von 585 Millionen US-Dollar auf 1,128 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens stiegen im Vergleich zum Vermögenswachstum unterproportional von 22,14 Millionen US-Dollar auf 28,679 Millionen US-Dollar, wobei sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten allerdings verdoppelten auf einen Wert von 14.510.000 US-Dollar und somit proportional mit dem Vermögenswachstum anstiegen. Ja, kommen wir jetzt zu den vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal. Die hat Nano Dimension am 31. Januar bekannt gegeben und dort ja, publizierte man, dass der Umsatz nach ungeprüften Einschätzung des Unternehmens selbst zufolge 7 Millionen US-Dollar betrug und somit für das Gesamtjahr 2021 ein Umsatz in Höhe von 10 Millionen US-Dollar zu erwarten ist und mit einem Umsatz in Höhe von 7 Millionen US-Dollar im Quartal 2021 würde Nano Menschen ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 255 Prozent und gegenüber dem dritten Quartal 2021 um über 400 Prozent steigern. Wenn man auf die vorläufigen Zahlen bezüglich der Bilanz schaut, dann kann man dort sagen, dass äh, sich zum 31. Dezember 2021 der Bestand an Bargeld und Einlagen auf einen Wert von 1,36 Milliarden US-Dollar belief. Kommen wir jetzt noch auf die Zusammenarbeit mit TTM Technologies zu sprechen, Nano Dimension hatte diese Zusammenarbeit mit TTM Technologies erst vor kurzem in einer Mitteilung bekannt gegeben. Anlass der Zusammenarbeit ist die Eröffnung des ersten sogenannten Nanolabs für Additives Fertigen von elektronischen Bauteilen, das neue Labor mit dem Namen AME Nanolab TTM befindet sich im Advanced Manufacturing Center von TTM in Stafford Springs und das neue Zentrum wird Kunden und Forschern die Möglichkeit geben, die 3D-Druck-Arbeitsabläufe vom Entwurf bis zum endgültigen Prototypen zu erproben. Ebenso werden ihnen auch wichtige Schulungen und Beratungen für ihre Anwendungen und Anwendungsfälle dienen. Ja, Dahingehend können die Kunden im Labor die Vorteile des neuesten Dragonfly 4-3D-Druckers und der Flight-Software von Anodimension Nutzen. Nano verfolgt mit dem Labor, also das Ziel, Wachstum und neue Fähigkeiten im Markt für die additive Fertigung elektronischer Komponenten voranzutreiben und gleichzeitig auf das Know-how von TDM in der Leiterplattenindustrie zurückzugreifen, um Innovation und Lösungen unter Verwendung der fortschrittlichen Zusammensetzung und Fertigungstechniken zu liefern. Beide Unternehmen planen in Zukunft weitere Standorte, um ein sogenanntes Nanolab-Netzwerk einzurichten. Ja, bei einer Marktkapitalisierung von knapp einer Milliarde US-Dollar und einem erwarteten Jahresumsatz in Höhe von 10 Millionen US-Dollar ist Nano menschen immer noch recht teuer bewertet, auch wenn sich das Kursumsatzverhältnis im letzten halben Jahr mehr als halb hat auf einen derzeitigen erwartbaren Wert von 100 für das Jahr 2021. Nano Dimension stellt ein spekulatives Investment dar, was allerdings durchaus hohe Chancen mit sich bietet und aufgrund der hohen Cash-Reserven auch kein unmittelbares Liquiditätsrisiko beinhaltet. Innerhalb der derzeitigen Marktphase, das heißt bei einer weiterhin hohen Inflation und einer möglichen Erhöhung der Zinsen durch die Federal Reserve Bank, sind die Tag-Werte insbesondere mit niedriger Market Cap und mangelnder Profitabilität wie halt Nano Menschen aber weiterhin unter Druck. Die Aktie ist relativ gesehen zu Kursen vor einem Jahr derzeit günstig, aber dennoch nach konservativen Bewertungsmaßstäben immer noch ziemlich teuer. Ich persönlich würde derzeit nicht bei der Aktie einsteigen, dies liegt aber auch daran, dass ich eher risikoaversiv an der Börse tätig bin. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao! And all that runs through my flesh Is a spirit of trust